Willkommen zu einem Objekt von 3, 4, das nicht ich tausch, wir durcheinander. Drei. Mit, Herr Jörn, da. Hallo, erstmal an meinen, ein Hallo an, ja, an meine Zuschauer auch mal. Ein herzliches Hallo von mir. Es geht jetzt los nach meiner Ansage. Ein schönes neues Ware und ich hoffe diesmal nicht in der ersten Folge zu sterben. Und wir sind Hashtag Taumik. Los geht's. Ah. Okay, es geht diesmal wirklich. Komplett Idios. Ja. Bisher ist noch niemand. Diesmal klappt das wirklich, diesmal klappt das wirklich. Ja, ihr müsst eben schon eine kleine Aufnahme da. Um, äh, war alles total geil mhm. da ging eigentlich fast alles okay komm mit nicht so viel hüpfen okay. nicht so viel hüpfen da hinten ist neues ja, auf jetzt kurz, ich, ja, auf hol kurz die auf jeden fall ja. hol die kurze kuh so, die erste tut ich hab ja. leder ich hab leder We weiter, weg rein, weiter weg ja da hinten auf jeden du Fall zucker da hinten am wasser Lass dahin gehen. Ich sehe kein... Boah, ich laufe einfach der... Kilo, die ja, warum jetzt auf jeden Fall... Es wird jetzt erstmal eine Zeit lang jeden Tag ein Video geben... Es sei denn, wir sterben. In der ersten Folge, who's do's, Hrtyon? Äh, ich steck dein... ich leg die dir Ich mach, Ich mach' dich den Hrtyon. Oh! Vom First Blatt. <lacht> okay, first, wir nehmen das Zuckerrohr mit. Reicht das? Ja, es reichen, so 10. So, so äh, drop mir mal her ein Flash, drop, drop mir nicht, ein Flash. ist nicht Fleisch. angespannt. Nicht angespannt. Ich bin angespannt. mega angespannt. Okay, weiter sprinten. Doch da das Zuckerrohr dort holen und dann im Wald Baum abbauen. Und dann uns erstmal runter. Niemand mehr bauen. Wir müssen uns noch mehr bauen. Und dann erstmal runter bauen. Okay, erstmal einbauen. Und dann irgendwie die ersten Folgen farmen. Wenn wir überhaupt so lange überleben. Oh Gott, ich hoffe, wir überleben die erste Folge. Diesmal wird es ein hier? bisschen schlauer. Wo bist du? Ich schwimme mit dem Steg V3 Pack, wie ist das Ja, durch? übrigens, wir stehen mit dem Steg Pack V3, das ist das tech -Pack, Pack. Wir stehen auch hier, ja, genau. Äh, wo bist wir du? Wo bist du? Hier ich sehe dich. Einen Baum, da. Mensch! Siehst du meinen Namen? Ja, tschön. Siehst du aber meinen Namen? Ui, Ruhig. Ich bin mein Zucker, was du eben abgebaut hast, zum Teil. Hier ist noch eins. Achso, okay. Äh, ich bin in den Berg hochgelaufen. Ich, hier ist, wir sind im vom Berg. Ich laufe einfach mal weiter geradeaus da. Ich bin auf. Siehst bist du nicht auf dem Berg drauf? Siehst du den Berg nicht? Welchen Berg denn? Hier ist so ein kleiner Hügel. Ja! Berg, Hügel, Baum, Schnee. Siehst du meinen Namen? Nein, hinter Siehst dir. Siehst du meinen Namen nicht? Ich bin hinter dir. Achso, okay. Toll. Mensch. Alter, also, ich bin so angespannt. Merke merk ich überhaupt nicht. Okay, äh, ich mach uns beiden kurz Wetter. Mach du eine Spitzhacke. Mach du eine Spitzhacke. Ja, ich mach, ich mach ja. Oh Gott, da ich da kann grad gar nicht da craften. Da. Ja, nein, ein Holzschwert, das reicht ja erstmal Ja, reicht erstmal Äh, hier ein Holzschwert, liegt hinter dir Grab dich nicht so ja. straight nach unten, mach dir eine Treppe, mach eine Treppe Äh, ich guck nach, äh, Kaninchen Okay, äh, die droppen kein gutes Essen werfen wir oh. einfach mit runter einfach Jojo Ich glaube, wir Bleib werden mal uns oben. erstmal eingraben Lass uns erstmal eingraben, die erste Folge Wir ja, erstmal runter äh, warte, wie tief ist, krieg ich Fallschaden? Okay, ich sehe gar nichts. Lass mal, das, bau mal die Kohle hier ab, mach eine Fackel. Äh, ich setze eine Werkbank hin. Mach mal eine Fackel. Oder gib mir die Kohle oder so. Oh Gott, ich geb, dir, ich geb dir noch einen Stein. Pass auf, da ist er. Sneak, sneak, sneak, sneak, sneak, sneak. da ist wer. Ist der alleine? Escape. Escape, der ist alleine. Er ist die doch. Er läuft aber weg. Oh Leute, die sterben alle. Wollen wir ihn jagen gehen? Nein, nein, nein, nein, nein. Lasst euch handen. Ich würde nicht handen gehen. Äh, ich end's die kurz. Hast du die Hast du abgehauen? Ja, okay. Äh, ich grab mich hier ein bisschen runter, okay? Kannst du hinter mir ein paar Kacken setzen? Ja, okay, ich kann's. brauche hinter dir ein bisschen Erde hin, dass wir jetzt nicht sehen dass wir nicht wissen, dass wir hier sind Ich bin auf die Bergmann mit, ne? Ja, nimm mit Ach oh Gott, guck mal, wie wenig nur noch leben also, Setzt bitte eine Fackel Kannst du eine Fackel setzen? Ja Mensch, ich komme <lacht> Ich will übrigens eine äh, Dings, Eine Spinne Und ich habe noch zwei Hungerkeulen, ich habe noch zwei Hungerkeulen Ich glaube, wir müssen noch mal hochgehen Wir müssen noch mal ja, hochgehen wir müssen. Ich will aber erst was, bevor wir hochgehen Ich will nicht so wie GLP sterben Bitte, ich will nicht so wie GLP sterben ja, das Ah warte, Ort, oder? hast du nicht, hast du nicht noch Dings? Hast du nicht noch Dings, äh, Essen? Nein, hatte ich. Ich hatte doch äh, Steak gegeben. Doch, jetzt haben wir doch ein Steinschwert, doch, nee. <lacht> ich meine, juhu. <lacht> juhu. Okay. Okay, wir sind um der Oberfläche. Sneak. Seid ja, lang gegangen. Jo. Da oben ist, ist glaube ich, eine Kuh. Nee, ist nicht. Da ist ein Hase. Oh Gott, ich, ich bin so angespannt, ich kann nicht. Ich hab, ich hab, ich hab Hasenfleisch. Komm her. Wo bist du? Komm her. Komm schnell rüber zu mir. Wir müssen okay, den Ofen einen machen. Hase. Wir müssen den Ofen. Baby? Machen. Ja, das ist ein Baby. Einfach oben bleiben, damit wird keiner rechnen. Alle gehen da unten, wir bleiben oben. Okay, äh, ich mach kurz eine neue Werkbank, einfach scheiß drauf. Oh Gott, ich dachte gerade, da wäre wer anderes, Alter. Okay, ich setz Ofen hin. Äh, mach mal Kohle rein. Mach mal Kohle rein. Oh Gott, Sneaker, was Alter, ich bin zu so alt. Ich hab noch eine Hungerkörle. Ich, ich nehme noch viel Das okay. Damit ich sprint. Ich hab noch drei. Ja, ich hab noch. Ich hab jetzt dreieinhalb. Ich, wieder mit ich geh da hinten nochmal hin, wo wir waren. Ja, okay. Bleib hier oder so. Ich sprinte einfach. Ich spring aber nicht. Davon wo wir kommen, sind weiter zum Spawn hin wieder. Da wo die Kühe schon ja, okay. waren. Ich hab Angst, dass halt Leute am Spawn handen. Ja. Selbst das heißt, wenn ich. Ich mach die alle fertig. Mit deinem Christinator. Ja, ich bin der Christinator. <lacht> Lass mal dahin, da war noch Zuckerrohr. Und bei mir wird gerade gesaugt. Oh, hier sind nur Baby. Ah, hier ist normales. So, es laggt. Ja. Leute, wo ist das hin? Oh, Leute, das ist da hinten. Hier ist die Schlucht. Sollen wir da reingehen? Weiß nee, oder? Da waren wir eben schon. Okay, warte. Ich hab wieder ein neues äh, Essen. Ich bringe noch keinen rum. Okay. So, ich war gerade noch auf 1, 2. Das ist echt ätzend da ist, n da ist wer, da ist wer, da ist wer. Oh, oh. Da hinten, da hinten, da hinten. Lauf weg, lauf weg. Lass uns, in die, lass uns in den Berg einbauen, bitte. Ich will nicht sterben. Ich will nicht... Was ist das denn? Erst folge kämpfen. Hast du Erde? Hatte schon. Hast du Erde? Wo bist du, wo bist hey. du? Hier. Okay, ich sehe ihn hinten, warte. Der, der hat gar nichts. Ist egal, der trotzdem, ist egal. Ich bin so angespannt, ich werde wahrscheinlich nicht mal richtig treffen können. Komm hier rein. Hey, komm. komm hier rein, bitte. Bitte. Okay. Du hast mich gesehen, oder? Ja Obwohl da hinten ist da eine Kuh, du. da hinten ist eine Kuh Scheiß mal drauf, hol mal die Kuh Dann noch auf 1.9, oh, schon Was ist das hier denn? Ach, das sind Hühner, ey, äh, da haben wir Text weg Deswegen, das ist so komisch Okay, ich glaube wir haben erstmal genug Essen Ich glaube wir haben erstmal genug Essen, lass reingehen Und erstmal Essen braten Essen braten und dann... Oh, dann handen gehen? Ist ja egal Ich will nicht handen gehen, ich will nicht... Ich, ist mir egal, ich will nicht... Ne, erst du musst du nur manchmal treffen Ich, ich bin gerade überhaupt nicht angespannt ich hoffe, man hört an der Aufnahme nicht das Saugen. Ist bei mir? Hm. Ja, bitte Da ja, noch ein Fenster. Jetzt müssen die einfach nur die T -T haben. Mach mal ja, einen ja, ja, Hast du noch viel. Warte. Okay, dort. Warte. Also hast du noch Kohle? Äh, ja, ein, vier habe ich noch. Warte mal kurz meins rein. Mach kurz meins rein. Wir haben doch beide. Kann, wie viel hast du noch? Wie viel Biken? Balken, zwei. Okay, dann ess du das. Ja, zwei. Dann ess du das, das ist drin fertig. Heinz. Ich esse. Okay, ich esse ess das nächste. Ich das letzte. Oh, ach, los, das ist schnell Halt's Maul. Chris, nein, da ist Da Chris. Da ist Chris. Da Da Okay, äh ich heiße das nächste. Okay, lass noch mal Ich habe noch, hab noch mal Tieres. Lass noch mal Tieres auf vorne. Auf vorne, nee, nee, scheiß mal auf Tieres. Doch, doch, doch, doch, doch, doch. Lass doch. mal die 5 Minuten noch leben. Das war die 5 Minuten und dann noch nächste Folge gehen wir Essen holen. Ich glaub, das wäre sinnvoller. Geh jetzt noch ganz schnell. Egal, nein. Okay, dann lass, da. dann lass die Sachen da. Lass die Sachen da. Ich und wir machen uns eine neue Stelle. Wir haben noch Platz. Und Kohle und Stein ist ja nicht so selten. Ja, stimmt. Ich, ich, ich trotzdem Zucker mit. In der zweiten Folge gehen wir dann in die Mine. Jo, jo. Jetzt erstmal noch am Essen kümmern. Nicht zu viel hüpfen. Ich muss ja auch berghoch hüpfen. Ja, außer berghoch, aber sonst nicht. Okay, lass vielleicht noch ein bisschen nach links abschweifen. Ich hab da kaum welche gesehen. Ja, ist direkt noch ein Kaninchen? Also uns Lava. Okay, kann denken. Ist das ein Baby? Ey, ich glaube, ich überlebe wirklich die erste Folge, Alter. Da ist der Kuh. Unglaublich, ne? Das ist Und für mich so halt wirklich unglaublich, noch? Mann. Okay, nice. Essen. Hier, yeah, cool, cool. Da viele cool. Okay, nice. Bei mir... Okay, ich krieg gerade Besuch. Nice. Äh, da ist Kohle. Unnötig. Hab's. Auch ein bisschen Leder. Ich nehme da ein bisschen. Leder ich, baue da die Kohle ab. Um. ich baue da die Kohle ab. Hier ist ein bisschen was unten. Okay, wo bist du? Wo bist du? Ich seh dich nicht mehr. Ja, Mensch. Ruhig, Kevin. Denk an den Blutdruck. Ich sehe den <lacht> ja, Namen. Okay. Äh, cool. locker, locker, locker, locker. Alter. Alter. Ja, hier. Hier, dir. Was Achso, nice, okay. Okay, ist noch eine Kuh. Leute, ich bin oh gerade. ins Wasser. Okay. Schwein. Hier ist noch ein Sch Schwein. Noch eine Schwein. Noch eine Schwein. Oh nice. Wir, wir werden richtig viel Essen haben. Okay, lass mal halt gleich, wenn zwei Minuten da rechts steht, dann lass runtergehen. Lass mich hochgehen kurz. Ich habe schon wieder Essen zu Ich bin auf den Bäumen. Ich bin auf den Bäumen. Sehr gut. Ich geh auch mal vor. So, aber der gerade schon wieder, ne? Bei mir nicht. Geht wieder. Ach, ich bin so behindert, ich bin nicht gesprungen. Wo bist du? Also, warum eigentlich? Ich bin auf dem Berg drauf. Auf dem Berg? Ich sehe da nicht. Ach, hier, Ach, als drauf. ob du da hinten bist. Ich bin hier. Ich sag da. Ich... Okay. Kommst du zu mir oder soll ich zu dir kommen? Ja, komm mal lieber zu mir. Ich esse kurz ein Fleisch. Ich wollte schon in den Kampf gehen, diese Folge. Ich wollte schon mindestens 12 Kills haben. Jetzt würde ich mein Teammate. dann hätte ich jetzt schon gewonnen. Und ich werde mega safe spielen. Ja, das, das, das perfekte Team. Der eine wird auch auf Tanten, ich will safe spielen. Okay, da ist eine Höhle, das werden in die Höhle reingehen. Das waren zwei Spieler, ey. Sollen wir auch jetzt in die Höhle runtergehen? gehen? Zwei Minuten hier. Ja, lass einfach rein. Hier ist auch Eisen. Eisen. Bau mal du ab. Ich leuchte mal nicht aus. Nicht aus, kurz... das ich verraten. Ja, nur kurz halt, mal ein bisschen zum Schauen. Hier, jetzt schon so okay. Dann lass uns hier, dann bau das Eisen ab. Okay, dann lass. Warte. Äh, komm und bau die Fackeln hinter dir immer ab. Mach ich grad schon. Okay, nice. Okay, dann, äh, warte. Mal die Zug, lass den Mach ich. Und das ist eine Fackel? Wir sind, äh, uns sieht keiner. Sonst würde keiner mehr sehen. Lass dich Fackel gerüchern. Okay, nice. Oh Gott. Sneaker war immer beim Machbauen. Wer weiß, wer hier ist? Da unten. Da ist dieser Escape. Niemals. Doch, guck da unten. Hey, ich seh da nichts. Ach, doch, da. Okay. Der hat aber jetzt der locker schon Iron Stuff. Okay, der lass uns einfach gleich kicken, dann, kicken wir, dann werden wir gleich gekickt. Und dann müssen, dann nehmen wir, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, müssen wir hier weg, okay? Ja. Okay, ich baue weiter hier Kodak. Okay, wir werden gleich gekickt. Wir werden gleich gekickt. 10 Sekunden, 15 Sekunden noch. Wenn wir gekickt werden. Wir werden gleich gekickt, okay? Ich noch ein bisschen was ab. Jojo. Okay, wir werden gleich gekickt. 3, 2, 1. Okay, gekickt. Okay, nice. Oh okay, warte 0 Stunden, bis wir spielen das. Okay, fertig. Nein, nein, nein. Wir nehmen morgen wieder auf, okay? Ja, klar. Okay. Jo ja. Leute, also, das war's wir. dann mit Battlefront, die erste Folge. Ich hab ausnahmsweise mal überlebt und Elias darf dir den Rest sagen. Ich Schokolade. Rito weiter. <lacht> ja, okay, also... <lacht> also, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auch mal bei Skridsucker vorbei. Und die Leute von Skridsucker, schaut auch mal bei mir vorbei. Damit ihr beide sich mal anschauen könnt. Ähm... Lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, tschüss. Elias, willst du noch was sagen? Nein. Lecker. Okay. Ciao. Tschüss.